oh, Und damit hallo und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer hier bei DioDingy. Quick Tip. Ja, und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man auf Steam einen Server als Favorit festlegt, das vor allem gerade bei dem neuen Craft- und Survival-Game Valheim sehr sinnvoll ist. Dazu gehen wir jetzt ganz schnell aufs MacBook. Wir sind bereits auf der Startseite von Steam. Wir gehen hier nach oben auf die Menüleiste und hier haben wir ja verschiedene Dropdown Menüs und View ist genau das Dropdown Menü, das uns interessiert. Im Deutschen würde hier stehen Ansicht. Hier klicken wir drauf, es öffnet sich und dann gehen wir so weit runter bis wir den Menüpunkt Servers bzw. Server im Deutschen haben und klicken da drauf. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich und wir haben hier den Reiter Internet. Hier haben wir jetzt verschiedene Server aufgelistet. Um einen Favoriten hinzuzufügen, müssen wir einen Reiter weiter nach rechts auf Favorites bzw. im deutschen Favoriten. Diese Liste ist jetzt leer. Wir wollen einen Server hinzufügen. Wir brauchen die Buttons unten rechts vom Pop-up-Fenster. Und zwar steht hier einmal Add a Server und Refresh. Im Deutschen würde hier stehen Server hinzufügen und aktualisieren. Wir klicken, da wir einen Server hinzufügen wollen, auf Add Server bzw. auf Server hinzufügen. Es öffnet sich ein weiteres Pop-Up-Fenster, in dem wir die IP-Adresse eingeben können. Ganz wichtig ist, dass wir einen Doppelpunkt nach der IP machen und den Portal dazu angeben. In meinem Beispiel wäre es mein Server, das wäre dann die 6.2.104.97.82. Direkt danach kommt jetzt der Doppelpunkt und den Port eures Servers. In meinem Fall wäre das die 24.57. Wir bestätigen das indem wir den obersten Button drücken, Add this address to favorites. Hier würde natürlich im Deutschen stehen, füge die Adresse den Favoriten hinzu oder so ähnlich. Auf jeden Fall, der oberste Button ist es. Wir klicken hier drauf und zack, hier ist der Server auf die Favoriten hinzugefügt worden. Es kann natürlich durchaus möglich sein, dass der Server nicht angezeigt wird. Und dazu ist es ganz wichtig, hier auf Aktualisieren bzw. Refresh zu klicken und dann wird der Server definitiv angezeigt. Um sich jetzt hier mit dem Server zu verbinden, macht man einfach Doppelklick und dann kann man hier das Passwort eingeben, falls ein Passwort vergeben worden ist und dann Connect drücken. Ich kann jetzt hier mich nicht mit dem Server verbinden, da war nur für Windows funktioniert und nicht fürs Mac. Deshalb schließe ich das jetzt wieder. Und Um euch zu zeigen, dass es hier tatsächlich abgespeichert ist, schließe ich auch das Fenster und ich beende steam steam öffnen so steam hat sich neu geöffnet und wenn wir hier auf ansicht gehen jetzt ist es tatsächlich in deutsch <lacht> gehen wir auf ansicht server favoriten und da haben wir den server und können uns damit verbinden und das passwort eingeben Alright, so Und Zuschauer, das war also der Quick-Tipp, wie man auf Steam einen Server als Favoriten festlegt. Ich hoffe, der hat das Video geholfen, gefallen. Falls ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder falls noch andere Fragen offen sind, gerne in die Kommentare damit. Ich verabschiede mich damit und sag Adio, dein Dio, yeah, yeah. Du weißt Bescheid? Nichts anbrennen lassen.